Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Äh, ja, wir sehen neuer Tag, das Nest hat sich gerade resettet. Ich kriege noch 50 Watt, das ist voll süß momentan. Ähm, ja, ich habe mich über Nacht entschieden, ich werde keine dyna machen, ich werde die Watt sammeln und danach nichts mehr. Weil einerseits ist es halt voll nützlich jetzt am Anfang mit diesen... Boah, die brauche ich vielleicht sogar. Äh, mit diesen EP Bonbons und alles, die man kriegt. Wobei ich muss ein paar machen, ich will nämlich die Dynamax-Bonbons haben. Ich guck mal, wie ich das mache. Theoretisch kann ich es ja machen mit dem Risiko, weil... Wer wir gesehen haben, ist ja Quark fast schon gestorben. Von daher... Ja, ich glaube, ich mache das trotzdem noch. Wenn ich, wenn ich finde, ich kann das machen, dann mache ich das. Aber nur mit meinem Main-Team jeweils. Mit dem rechten Stick, das weiß ich. Danke. Ich kann hier die Kamera erweitern. Ich spiele mal wie auch so. Und mit L kann ich sie zentrieren, dass sie immer hinter mir ist. Ziemlich basic eigentlich. Da drüben ist noch ein fetter Raid. Ist sogar ein violetter. Oh, der wird schwer. Den würde ich nicht machen, glaube ich. Äh, aber ich will Watt sammeln. Und sobald wir ins neue Gebiet kommen, ist das erste, was wir sehen, das nächste Pokémon von mir. Das, was ich holen werde. Abgesehen von den ganz großen, weil die kann ich nicht fangen. Wir machen einfach weiter. 5. Ja, komm, ich mach noch weiter. Das war zu viel. Komisch, meistens komme ich auf 8 bis 9, bevor was runterfällt. <lacht> Nein, ist auch egal. Ich habe mir hier übrigens überlegt, ob ich eine Facecam einbaue. Ich habe sie schon installiert und alles gemacht, aber dann habe ich gefunden, ja, nee, irgendwie passt. Ist es unnötig, hier eine Facecam reinzumachen. Nice. Deswegen gibt es hier jetzt einfach keine bisschen leiser machen. Cool, Rafi killt sich selber. Und vielleicht sollte ich Quark wieder einmal zu so von der vordersten Position wegnehmen. Ja, die haben hier erst vier geklaut. Ich hab doch nur eine Oh ja, und das habe ich gar nicht gedacht. Ich muss ja mal gucken, wie gut meine Pokémon überhaupt sind. Der hat ein neutrales Wesen. Oh, der hat einen Minus auf Verteidigung. Oh, das macht weh. Das Wesen ist kacke. Bei dem dasselbe. Toll. Der ist okay, glaube ich. Ich glaube, Micro ähm, Kramor spielt auf physischen Angriff mehr. Neutral ist immer nice. Und der hat ein... Oh, das ist ganz okay. Init-Bonus ist ganz nice bei Flauschi bei Eoli. Nicht das Beste, aber es ist gut. Okay, jetzt muss ich gucken, wann ist das neue Gebiet. Ab jetzt. Und was taucht auf? Ich sehe da einen Botogil. Ja, dann nehme ich halt Botogil mit ins Team. Dann ist das jetzt halt so, dass ich einen Botogil mitnehme. Und ich sollte unbedingt Quark heilen. Fällt mir gerade auf. Ich vergesse das schon die ganze Zeit, ne? Oh uh, ja, ich heile den kurz. <lacht> Der Starter macht besonders weh, wenn ich den verlieren würde irgendwie. Ah. Ja, okay, da ist schon die erste Ansage. Will ich Botogel noch haben? Ja Scheiß, okay, mein Start ist weg. Das kann es nicht wahr sein. Wegen einem fucking Geschenk. Ich probiere es einmal und hoffe, dass Thorsten nicht stirbt. Ja, ich flüchte. Ich darf nicht flüchten, stimmt. Fällt mir gerade ein. Ach gut, gut, ich glaube mein Team wird gerade aufgeräumt. Ja, toll. Natürlich ein Critical. Alter, ah, Botugl ist zu heftig. Ach du Scheiß. Okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich hau einen Gegenstoß rein. Das macht einfach GAR NICHTS! Komm. Ich will nicht hier schon verlieren müssen. Ich würde noch mal anfangen bis hier, das ist mir... Ey, drei Pokémon wegen dem Boote, wegen meiner... keine Fluchtregel. Boah, ich hoffe, ich habe mich da nicht übernommen damit. Ich hätte nicht erwartet, dass Geschenk so heftig ist. Geht Y, bitte? Danke. Angriff und Genauigkeit. Er hat einen Stab auf so das würde den Angriff von 35 auf knapp 50 erhöhen. Ja, ein Sternschauer macht 60. Der wiped mich komplett. Ich glaub's ja nicht. Ich probiere nur noch in den roten Bereich zu bringen, damit ich den fangen kann. Oh, ich hoffe auf einen Heal, da macht mir ein komplettes Teamwipe. Die Attacke ist schon verdammt stark. Könnt ihr bitte mal critten? Boah, ich hab die Hoffnung, ich hab die Hoffnung. Mm -mm. Mm -mm. Ich glaube, der wipet mich. Der wipet mich hart. Das war kein Fehler. Bis jetzt nicht. Ich würde den eigentlich schon gerne haben, der ist stark. Aber du müsste jetzt langsam drin bleiben. Sonst wird es kritisch für mich. Sonst verliere ich Evoli auch direkt. Ey, du machst mir einen kompletten Boardwipe, du Missgeburt. Komm, heil mich wenigstens. Okay, ich, tö ich töte den jetzt. Sorry, aber das ist. Der hat mir gar mein komplettes Team weggenommen. Ich verliere beide Raffel und meinen Starter. Das ist heftig. Ich mache einen Pikser. Ähm, Clown ist schon ganz gut auf ihm. Den würde ich jetzt mal noch drauf lassen momentan. Okay Radar, okay. Obwohl es sich fast nie bewegt, ist, ist es immer. Mehr. Das ist schon süß. Ah ja, der lernt jetzt völlig defensives Zeug. Cool. Ich glaube, der lernt nicht mehr viel bis als wenn ein Maritelit wird auf Level 30, glaube ich. Alter, ich räume kurz mein Team auf. Äh, wo kann ich das Multi? Die sind alle weg. Das ist mein Raid-Pokémon, ne? Ja, genau, den habe ich aus dem Raid bekommen. Den darf ich auch nicht benutzen. Das heißt, ich habe den und Wingal. Und die kommen alle auf Box 8. Meine Missionsbox. Ah, nee, warte mal. Ich mache meine Neu neue Box auf Box 8. Ach, komm, jetzt. So. Und dann mache ich die auf Box 1, damit ich die für Missionen wegschicken kann. Die kommen eben eh eh immer auf Box 1 zurück, das hat mir mein Living Decks immer komplett durcheinander gebracht. Boah, Boto glätte ich nicht erwartet, dass der mich so verräumt, ehrlich gesagt. Ach, der trägt eine Feder. wie cool. Hab ich denn schon was, um... Ich lerne den allen Sternschauer. Können die alle mal brauchen. Vor allem Evoli hat einen Stab drauf, das heißt 90 Stärke statt 60. ja ich hätte es nicht erwartet, dass der komplett mein erstes Team wipe das hätte ich jetzt. Das bereue ich gerade ein bisschen schon. Ja, du kannst das schon, ich weiß. Boah, das macht ein bisschen weh. Aber ich habe noch ein wasser pokémon geil jetzt. Ach, die können Gegenstoß, das ist cool. Die Frage ist jetzt, ich mach mal physischen Schild weg, weil er hat mehr Spezial-Defense als Defense. Ich würde ihm beide Schilder später streichen, wenn ich auf Offensiver gehe. Gegenstoß für Batman, dann nehmen wir Überheblichkeit raus, die zu spät viel Damage machen kann. Vor allem in der 20 Base ist das einfach scheiße. Ein Triplet kann niemand lernen. Das gibt Geld. Und ja, ich bleib dabei, ich lösche meinen Spielstand sofort, wenn ich verliere und fange neu an. Das ziehe ich auch durch. So, jetzt kann ich aber hier mal ein bisschen was reinhauen. Ich will nicht unbedingt, dass sie schon wipen am ersten Mal. Die Dynamax Bonbons behalte ich noch. Oder haben Pika und Evoli, also Pika und Flauschi haben die schon. Ah, ja, wo sie mein Dynamax Level ist. Ach, das sehe ich noch nicht. Okay. <lacht> sehe ich das wirklich erst beim Richter? Ups. Okay, jetzt muss ich noch einen Random Encounter haben hier. Und Gelatini. Oh scheiße, ich stehe mit dem Micro drin. Und es ist Level 13, natürlich. Ähm Flauschi darf. Oh je. Okay, einen Härtner vertrage ich. Das kriege ich hin. Ich weiß gar nicht, ob Sternschauer sogar physisch ist. Nicht, Spezial sogar. Okay. Dann muss ich ein bisschen gucken, welche Pokémon wie spielen, weil Pokémon. Ich kenne die Werte nicht auswendig, ich muss immer gucken. Der war eigentlich schon mehr physisch, aber ist halt jetzt so. Momentan macht es noch keinen großen Unterschied. Ach ja, genau, ich wollte die Feder von Wingle noch anschauen. Von Gulgul. Die rein gar nichts bewegt, na toll. <lacht> Super, machen wir das. Der hat eine Feder dabei, die ich nicht brauchen kann. <lacht> Ich glaube, nicht sorgt dafür, dass meine, meine Werte wieder auf Base gesetzt werden. Okay, nein, ich kann keine Werteveränderung machen. Okay. Und jetzt darf ich nur noch offensiv angreifen. Okay, der Härtner interessiert mich jetzt zum Glück nicht so schlimm. Ja, ich halt die KP ganz genau im Auge. Ich hoffe, er überlebt die Runde. <lacht> bin ich gerade ein bisschen besorgt, aber. Ich würde jetzt zuerst einen Trank geben und danach einen Pokéball schmeißen. Oder einen Sandwirbel, wenn der weiße Nebel schon wieder weg ist. Ja, okay, die trifft immer logischerweise. Der Hagel macht zum Glück nur zwei Schaden, aber trotzdem. Boah, ich habe schon keine Tränke mehr. Puh, zum Glück habe ich das geheilt. Das wäre schon wieder ein Wipe gewesen. Bitte. Yes! Okay. Gelatini wird also unser... Unser sechstes Pokémon im Team. Ja, ich muss noch immer Gulgulum benennen und so. Da heißt es einfach Vanilla. Okay, diese Route ist erledigt. Was bist du? Verpiss dich! Ich bin nicht nochmal gegen Boto gekämpft. Kann ich? Ich kann noch nicht fliegen. Das Taxi habe ich noch nicht. Ach du Scheiße. Ach, sehe ich schon, welche Gebiete ich besucht habe. Ich könnte also nachher einfach mal durch und danach noch schauen, welche Gebiete ich noch erkunden muss. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Aber dann würde ich jetzt nochmal zurückgehen müssen. Oder zumindest kurz heilen, dass ich da in der Mitte hoch kann. Von der Wiesen war ich schon, da drüben ist der Ausgang. Und ich habe noch kein Fahrrad, das ist so mühsam. Ich bin der Lokal. Okay, gut. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich wollte nur gucken, dass ich kein Internet habe. Das war wie... Nicht extrem wichtig, aber ich wollte kurz schauen. Da war nicht der Ausgang, ist der noch weiter. Ah ja, hier den Hügel hoch, nach Onyx, genau. Wobei das jetzt vielleicht kein Onyx mehr ist, sondern Stalus? Nein, Stalus kommt erst später. Boah. Ich weiß, normalerweise müsste ich die freilassen. Aber ich mach's einfach nicht, wegen der Mission. so einfach ist das. Ich meine, momentan habe ich genau sechs Pokémon. Noch einmal, noch einmal. Wir hören auf. <lacht> ja, bitte. Das ist eine Pokémon-Box. da. Ah, das ist einfach Info. Ähm, Komme ich zurück in meine Stadt? Ich muss kurz Items haben. Ach, da gibt es sogar einen Shop. Sehr gut. Okay, so viel brauche ich jetzt auch nicht. Ich kaufe mal 100. So, ja. Genau, und Belieber verkaufe ich direkt, dass das nicht vergessen geht. Nein. Fick. Ah, das kann er nicht kaufen. Okay. Hier würde ich ganz viel Cash bekommen, ich behalte die noch für den Anfang. Ich hab, Ich sage immer, ich behalte die noch für den Anfang, am Schluss habe ich sie bis zum Ende behalten. Okay, wir gehen jetzt auf direktem Weg. Da drüben gibt es ein Gebiet, das ich noch durchforste. Muss ich mein Lead ein bisschen wechseln vielleicht? Batman ist eigentlich ein guter Lied und Vanilla hat einfach mal... Gib her. <lacht> Vanilla hat dasselbe Level wie der Lead. Ich nehme den mal den stärksten, das lied normalerweise. Wobei es einen Swap echt schwer macht. Ich gucke aufs Wetter. Den könnte ich mit Pikachu machen, aber... Hm. Wo ist denn der Gebietswechsel hier? Jetzt. Okay, und das erste, was ich sehe, ist ein Velosi. Das ist das nächste Pokémon bei mir. Somit ist es ein Velosi. man ich glaube an dich. Kein Crit. Ach, der frisst ja alles, ups. Ich weiß, dass wir los. Tank hier ist schon, aber... Ich hätte nicht gedacht, dass er so wenig frisst. Ist nicht Spezialangriff senken? Nein, mein Angriff ist scheiße. Ich habe meinen Kustose wirklich mit Offensivfest und Flauschigkeit. Ja, das funktioniert mega gut. Würde ich hier auch so machen, wenn ich das Item dann habe. Wenn ich das jetzt fangen kann. Okay, da hat meine Defense gesenkt, deswegen macht so viel Schaden noch. Okay, Pikachu ist langsam aus los Velosi momentan, nice. Dabei habe ich doch gar keinen Min Minus in Ach, egal. Paralyse erhöht die Chance, dass es gefangen wird, natürlich. Aber ich gebe ihm noch einen Ruckzuck-Hieb. Mindest sein. Mehr ja, sein. Aber oh, wir probieren es einfach mal. Wir paralysen so einen Bonus drauf. Der kommt eh auf die Bank, der wird noch nicht ins Steam genommen, von daher. Fuck. Der droppt mich gerade zu Tode. Okay, bevor der irgendwas machen kann, wechsle ich aus mal, dass meine Werte wieder resettet werden, sorry. Nein, das war ein Kampfangriff. <lacht> <lacht> Weil ich ihm die innen halbiert habe, ist er hundertprozentig langsamer als jedes Viech von mir. Natürlich kritet er wieder. Ich muss heilen. Boah, dieses. Ich darf die Pokémon nicht mehr benutzen, macht es gerade viel intensiver. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das nie gespielt, wirklich so. Und ich habe einfach spontan gefunden, ja, das ist eine gute Idee und habe mir dann tagelang überlegt, wie ich es mache. Und ich bin gerade recht happy damit, auch wenn ich jetzt gerade meinen Starter verloren habe und alles. Ich nehme ziemlich viele Dame von meinem PvP-Team jetzt gerade, deswegen ist Big Daddy eine, eine gute Idee. Okay, ist das nicht die, die, die sich prügeln will am Anfang schon? Das ist ein echtes Risiko gerade, ne? Okay, ich muss dann noch einen Random Encounter haben, da war ein Ausrufezeichen. Und ich kriege einen Onyx, natürlich, und das muss ein Onyx bleiben, weil ich nicht tauschen darf. Batman ist recht gedamaged gerade. Es ist alles ein Problem. Wenn er einen Steinhagel macht, ist Wingal weg. Ich kenne die Defense-Werte von Pelippo und Wingal. Die sind nicht so extrem. Genau das meinte ich. Okay, das war die kurze Geschichte mit Wingal, bevor ich ihn umbrennen konnte. Ja. Ich darf nicht flüchten. Moment mal, das Kacke. Vanilla kassiert hat auch. Ich probier's weiter mit Flauschi noch. Weil Heslo mit Käfer. Ich habe mega Probleme mit Stein-Pokémon, merke ich gerade. Machen mal Genauigkeit senken. Oh, nichts ist echt schnell. Ich weiß. <lacht> ah, Risiko heilen. Eine Runde Risiko. Katapult ist anhand der Schwere des Pok- also des Gewichts vom Pokémon, abhängig und Evoli ist halt leicht. Bitte? <lacht> Onyx ist nicht so mein Lieblings-Pokémon, aber ich. besser als nichts. Ja, okay, cool. Ja, ich probiere halt möglichst viele Pokémon mitzunehmen jetzt. <lacht> ja, und von wem geil darf ich mich jetzt schon verabschieden? Jetzt also ist die Frage. Ah, jetzt wollte ich den Ich muss eh noch ins Pokémon Center. Jetzt ist die Frage, was nehme ich rein? Ich habe jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten. Falsche Box. Der hat Kulleraugen, Gegenstoß, Wirbler, und der kann ganz viel Stein attacken. Vom Typ ist Onix, glaube ich, angenehmer. Ach, der hat einen Init-Bonus deswegen. Ja, einen Init mehr als Flauschi, toll. Ich bin den trotzdem noch kurz um, dann im Pokémon Center. Das ist mein Raid Vieh. Einfach dass wir das kurz dabei haben. Ich schmeiß meine Teammitglieder gerade in der Gegend rum, wie, wie blöd. Jetzt muss ich ja weg. <lacht> das war Und zwar schnell. Pampuli wäre auch cool gewesen. Xatu hier dürfte ich gar nicht mitnehmen von der Höhe. Also von. Äh, weil es ein wildes, oh, großes Pokémon ist. Wahrscheinlich könnte ich den eh noch nicht fangen. Und da ist normalerweise noch ein Galasmogmog unterwegs später. Der hat wir das Watt bezeichnet. So wie diese Pokémon Reisen, das so wie beleuchtende wilde Pokémon. Drehst du zu dem Trainer. die Ja, das kenn ich schon. Cool. Ich kann die Watt tauschen gegen Items. Hier. Bei den Typen links vor Und die resetten ihres, ihr Ding immer. Das wären wirklich gute Attacken. Ich nehme mal ein paar Flottbälle mit noch. Die sind am Anfang eines Kampfes am besten. Einfach mal einen Flottball werfen und dann hoffen, dass es drin bleibt. Wenn nicht, dann fängt der Kampf an. Jetzt haben wir sicher wieder Hopp, der da steht. Alright. Oh. Ah. Hey, hallo. Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht, ja, es ist alles gestorben. Dein Team ist hier ziemlich sicher erschöpft. Los, gehen wir ins Pokémon Center. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, was dich als Trainer bestimmt interessiert. Mhm. Die ID-Lotterie oder was? Oh, schau mal, Rotomina ist gerade frei. Achso. Rotomina ist eine Kurzform von Rotom Terminal. Das sind nützliche Geräte fürs Trainer. An ihnen kannst du unter das Design deiner Ligakarte individuell gestalten. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte rum. Lass deine Kreativität freien Lauf. Hier ist bestimmt nicht ein Gang, das Engine City ziemlich groß ist, aber kein Grund zur Sorge, wenn die wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier war es ist. Vergiss nicht vorhin ein Team heilen zu lassen. Ach ja, die Eröffnungszeremonie, das weckt Erinnerungen. Ich weiß noch, als ich zum letzten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch. Okay. Wir können jetzt hier ein bisschen rumspielen. Mhm. Ich baue einfach mal was irgendwas zusammen hier. Ach so. Danke, Controller. Ah, wo war das? Da. Perfekt. Glänzend. ja von mir aus. Unsere um Regen musst du dir keine Sorgen machen. Unsere Liga-Karten sind nämlich wasserfest. Alles klar. Wir gucken mal in die Pokejobs rein. Ich erkläre das mal ganz kurz für Leute, die es nicht kennen würden. Ich kriege jetzt hier einen Job... Unten sehen wir die Bedingungen. Wir suchen nach Normal-Pokémon. Später wird es ein bisschen kryptisch geschrieben teilweise. Gewünschte Pokémon maximal 3 Und dann schicke ich da rein. Ja, die drei. Das sind drei Normal-Pokémon. Die würden jetzt hier gelevelt werden. Ganzer Tag heißt 24 Stunden, halber Tag 12 Stunden. Sehr lange 8 Stunden, lange 4 Stunden und kurz 2 Stunden oder Dinge sowas. Äh, nach 24 Stunden kann ich hier den Job wieder abholen und äh, dann kriege ich Geld, Belohnungen und so weiter und so fort. Ich würde den kurz ah, der ist tot natürlich. Okay, dann bleibt er halt einfach so wie er ist. Okay, das wird Steini. Weil ich so kreativ bin. Dass ich meinen Start, ich habe noch sogar noch angesagt. Boden starte hier zu verlieren wäre so traurig und dann wird gewonshotet. Am Brassbury Bahnhof hat man in letzter Zeit die Chance ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Okay. Ich bin dann trotzdem noch kurz umwiegen. Respekt und so, das war Gulgul. Top geil, ich kann da davon laufen. Ja, nee, wir gehen zur wir zu. Gehen dass, du, dass du das durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena Challenge. Genau, als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. Ich würde hier halt gerne die Stadt alleine erkunden, aber es ist schon gut, dass sie dir sagen, wo es ist. Sie findet morgen im engine Stadion statt. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Man muss wir wieder so ein bisschen Ja, das wurf technik okay. Was haben wir hier? Friseur. Kleiderladen. Was machst du? Energiefokus. Ah ja, nice. Sieht aus wie ein Musikding. Technische Platten heißen die, genau. Das sind echte Antiquitäten, mit denen Pokémon selten Attacken beibringen kann. Ah Na ja klar, das sind die, die jetzt einmal brauchbar sind und danach weg. Im Café kann ich trainieren gehen. Einmal pro Tag. Wir probieren es mal. Selbes Risiko wie immer. Ich weiß das Level nicht mehr von den Viechern. Ich glaube, der erste war noch gar nicht so schwer. Zum Glück. Gut, viermal ist schon stabil. Ah, komm, on. Ah, das hat nur eine Genauigkeit 95 oder so. Bitte nicht. Ach, 85 sogar nur. Ups. Dreimal. Dreimal, der ist tot. Komm, komm, komm, komm, komm. Yes! Und mit dem Crit beendet natürlich. Hit, jeder Hit einzeln hat die Chance zu critten, das weiß ich nicht. Gen 1 war das anders, aber danach. Elektroball, ja, bitte. Will ich Ausweichswert erhöhen? Das ist eigentlich schon gut, ne? Ja mach mal, dann muss ich einfach Init pushen bei Pika. Oh, mein Gott. Lass diesen Sieg auf der Zunge zu gehen. Natürlich. Der Kampf sind so intensiv wie eine Tasse granbull Kaffee. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen habe. Eine Zuckererdbeere. Ich kriege einfach äh, Items, damit ich Hokumil entwickeln kann eigentlich. Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch, das ist dann morgen. Würde ich dann auch wieder machen. Für den Anfang ist es halt ein guter Ort, um zu trainieren. Ähm, bevor ich noch mehr Geld ausgebe, gehen mir einfach mal hoch. Da war ein Item. Sehr gut. Wie sieht eigentlich mein Teamlead aus momentan? Nur Onyx ist unterlevelt jetzt gerade halt. Okay, ich komme nicht in die Bücherei rein. Liga Präsident Rose League wird sehr viel an Ganas Bruder gehen. Er garantiert nicht nur die Energieversorgung hier in der Region, sondern unterstützt auch die Arena Challenge nach Kräften. Cool. Rose ist schon cool. Noch mehr Bücher? Ja, genau. Ich schenke dir diese Top-Ordenstöpsel. Ach, damit kann ich die Musik einstellen jetzt, genau. Weißt du, was an den Top-Ordenstöpseln so top ist? Wenn, sie dies, wenn du dies in die Laus versteckst, hörst du zum Beispiel keine Pokémon-Rufe mehr. Mit ihnen kannst du die Geräuschkulisse und dich herum nach Lustlein ein-, und, ein und ausblenden, wenn das mal nicht top ist. Dann wäre es das. Ich gehe nicht shoppen jetzt. <lacht> das sind Gulli. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Aber ich gehe erst in der nächsten Folge hoch. Oder ich mache noch kurz. Delion. ne, ich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Luang. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo Adi. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainern gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Ich hab da etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier, gibt es einen Pokémon zum Tragen. Zauberwasser. Na naja, toll. <lacht> ich habe mir zwei Wasser-Pokémon gekillt. Du bist fast da. Wenn du den hier nimmst, kannst du das Einschen-Stadion gar nicht verfehlen. Alright, dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Mein Name ist Harten, alles, Pop, mit Zucker. Tschüss!